Nur no dem es also fertig ist, wenn es möglich geht, es mit anderen zu erzählen, an dem Sie hier auf den Delen button klicken. Ich kann auch wählen, ob Sie sonst hier gucken oder auch noch etwas über Arbeitstücken haben. Ich will nur mal einfach aufwählen. Da kann ich hier auswählen, ob bestimmte Leute oder Gruppen sich aufwählen können, Leute, die einen Account 345.education.lu haben, oder ich die den Link geschehen. Ich will nur mal einfach bestimmte Leute. Die Nummer, die ich in hier die Nummern, die ihr so können gucken. Da wähle ich den aus und kann den hier den Knäppchen evitieren. Ich kann mir auch einen Link generieren lassen, an dem ich hier halt drüberklicken und copy drücken. Das kann ich dann an meiner E-Mail drasetzen und ich kriege den Link geschickt. Ich gehe hier zurück. Ich habe auch nach mehr, zu sehen, Diejenigen, die den linken Check kriegen, haben mein zwei gesehen, können die auch mit anderen dele oder eben nicht. Das sind eben die verschiedenen Ausstellungsmöglichkeiten, für die anderen Leute das Zweig können gucken oder auch, dass die kollaborativ unangem Zweig SWE